Hallo, meine lieben Abonnentinnen und Abonnenten. Jetzt ist es bald soweit. Mein Kanal wird in den nächsten Tagen die 3000-Abonnenten-Marke brechen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du meinen Kanal abonnierst und meine Videos ansiehst, weil nur dadurch kann mein Kanal wachsen. Und ich bedanke mich dafür recht herzlich. Nun ist es so, dass ich entschieden habe, dass ich in den nächsten Tagen, Wochen auch englischsprachige Videos auf meinen Kanal verbreiten möchte. Es ist, ein, es ist im Prinzip jetzt am Anfang mein Test, ob diese Videos auch im englischsprachigen Raum ankommen. Aber wie du vielleicht weißt, meine Mutter ist ja Amerikanerin und ich bin ja zweisprachig aufgewachsen und könnte theoretisch das Ganze in Englisch machen. Mein Akzent leider ist ein bisschen äh, österreichisch, aber ja, wie gesagt, ich werde versuchen, ein paar englische Videos zu drehen in Zukunft und äh, diese auch international bekannt zu machen. Und nur, dass du dich nicht wunderst, dass eben in nächster Zeit, wenn du deine Notifikationen bekommst, dass auf einmal englische Titel da sind. Ich mache aber in weiterer Folge auch deutschsprachige Videos. Also keine Angst, das hört nicht auf. Du erkennst die englischsprachigen Videos daran, weil in der Videovorschau, dem sogenannten Thumbnail, sieht man dann rechts oben die britische Fahne oder amerikanische Fahne. Das zeigt dann immer an, dass das englischsprachig ist und wenn du nicht englisch verstehst oder nicht äh, lieber deutschsprachige Videos anschaust von mir, äh, kannst du das natürlich weiterhin tun. Ich gebe dann unten auch in den Beschreibungen immer die, deutsche die deutschsprachige Version hin, sofern es eine gibt. Vielen Dank für deine Unterstützung und ich hoffe, wir sehen uns bald.